Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von Good Old Times mit Sim Airport. Ja, wir haben ja letztes Mal etwas ausprobiert und mussten dann ganz schlicht und ergreifend feststellen, dass unser Security-Bereich viel, viel, viel, viel, viel, viel zu klein ist. Ähm. Und äh, jetzt habe ich mir überlegt, dass wir das Ganze umändern. Oh. Wir haben auch noch... Warum werden diese Check-In-Schalt hier nicht besetzt? Wo geht ihr hin? Das würde mich mal interessieren. Wohin geht ihr? Ach, weil da teilweise noch gar kein Personal an den Dingern ist. Ew. Okay. Aber die Frage ist, warum stellen sich die Leute nicht in der Schlange an? Eidling. Eidling heißt. Okay, ich habe kurz geguckt. Eidling heißt Leerlauf. Okay. Die Frage ist ja. Warteschlange ist ja mit dem... mit diesem Gateschalter verbunden. So, aber wieso? Aber wieso funktioniert es nicht, dass die sich da anstellen? Was brauchen die dann noch? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass wir viel zu wenig Personal haben. Und am besten... Äh, am besten wäre ja, wir haben ja hier den ganzen unteren Bereich... ...den wir sozusagen als Security machen könnten. Hier ist ein kleines Ausrufezeichen. Mist Flight. Oh, okay weil ihr da nicht durchkommt ja gut wenn wir <lacht> wenn wir jetzt bedenken wir haben hier ähm, 512 800 0% gebordet oh 800 dann sind das Nummer 500 sind das 1300 Ähm, 1.750, 1000, also 2.000, 2.500, 2.500 Sims. Die tendenziell jetzt hier abfliegen können und das ist ja nur mal, was weiß ich eine Hälfte davon. Ähm, das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Security-Bereich erweitern. So, die Frage ist nur, wie. Ich konnte doch... Man kann doch hier irgendwie sagen, die Schlange ist doch nur für zuordnen zu. Ah, guck mal, Economy. Und das ist alles... Wenn wir da jetzt überall noch Economy reinmachen, dann verteilen die sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Kann ich mir vorstellen. Okay, also da stellen die sich jetzt an. Ich habe schlimme Befürchtungen. Der Security-Bereich muss mindestens... ...fünfmal so groß sein. Mindestens. Jo. Okay, was ich auf jeden Fall schon mal machen würde... Ähm ich stecke das hier schon mal ab, so, weil das alles braucht diese Etage nicht. So. Oh je, können wir das umbauen während dem Betrieb? Das ist die große Frage. Wir haben ja hier noch Toiletten und so weiter. Ja, das könnten wir hier dann auch noch machen. Okay, so, dann hätten wir... Bereich... Das ist ja okay, das Gewusel hier. Hier staut sich's auch noch... Hier staut sich's auch wieder. Ich würde fast schon eins sagen, dass wir... Die Leute strikt teilen. Also wir haben ja dann 28 in der Breite. Das ist natürlich etwas blöd. <lacht> Weil dann wird es auf jeden Fall unsymmetrisch. Laufen die eigentlich auch so durch? Sich zum Beispiel der da? Oder was, was genau machst du dann zum Beispiel? Läufst jetzt wieder zurück und warum? Was was passt nicht? nicht? No charge back. Okay. Ach, das heißt, der kommt hier nicht durch. Heißt es, der kommt hier nicht durch, weil, ähm Weil du ja hier immer Gepäck aufbringen musst. Das kann natürlich auch sein. Aber... Aber das würde ja bedeuten... Nein, die könnten ja hier hinten einfach langlaufen, weißt? Also, warum? Das ist echt nicht einfach. Lager, Security, Büro, Elektro, Gepäckausgabe, Kaffee, okay. Eidling. Wartet auf das Einsteigen des, der Flugbesatzung. Aktiviere Passagiere markieren für weitere Infos. Ja, und warum geht ihr jetzt zum Beispiel nicht hoch? Auf Flugbesatzung, ja... Äh. Flugbesatzung bordet. Warum, warum haltest du dich jetzt da unten auf, wenn dein Flug hier ist? Warum haltet ihr euch überhaupt da auf? Hä? Okay, ich glaube, ihr braucht noch ein paar von diesen hier. so und so oh echt läuft jetzt Oh. Ach, das, ist das Personal. Hoch. <lacht>